Was steht am Klostergut? Oh, Schlüssel. Familie gerufen. Die stand an. Dann. dann machen wir die jetzt. Als nächstes. Eine weitere Grenze. Jetzt habe ich kurz die Orientierung verloren. Da jetzt raus. sind wieder nur kurz und oh großgüter ähm bleiben wir draußen dann <lacht> nicht in die Küche bugs Bugs nur kurz jetzt wird mal jemand den Den Ungeziefervernichter und Kammerjäger reinschicken. Wir haben zum Käfern. Die Mond haben abgegeben bei dem Herrn Hausmeister. nicht Dann auf zur Familienguft. Der hat hier schon Safe Point vor der Tür eingerichtet. Ähm. Wollen wir mal. Manchmal ist dieses Spiel unglaublich. wenn du so weit bist. Ne, ja, das war mal wieder klar. raus hier aus der 2-fps-Party. In der Wildnis tut sich am meisten besser. Da ist dann doch ein erfahrungsgemäß ein bisschen weniger. Eigentlich schade. Da ist doch eigentlich das Spannendste. am ist der ich habe schon alles probiert, was irgendwie ging. Grafik, grafisch, -Techn Grafiktechnisch. Ich habe schon Einstellungen gemacht. Wir sind bestimmt schon zwei Stunden da gegangen insgesamt, Und was ich schon Grafik-Einstellungen gemacht habe. Ich hoffe, man, ich hoffe, ihr könnt irgendwie damit leben. Und es läuft irgendwie... Die meiste Zeit... Ist, die meiste Zeit läuft es ja irgendwie... Ich weiß doch auch nicht. Ich kann mich nur, kann mich nur entschuldigen. Wenn ich es euch nicht geben könnt, verstehe ich das komplett. Dann habt ihr wahrscheinlich nichts abgeschaltet. Meine letzten paar Parts, die letzten 25 Parts schon zwar so anstrengend waren. Also wenn ich hier noch zuschaue, dann ist er noch. Habt ihr schon mit mir gelitten. Wir machen das Beste draus. sagen was mich da drin erwartet ein Familienkram vielleicht dave familienkopf okay mama Juk. Der Name kam mir schon bekannt Füße vor. Aber kennt ihr den Namen Arme Duke. Den kenne ich doch von außerdem von irgendwas Legis hier. Vielleicht müssen wir hier mal Bombarder Bader Dass sein Kräuterkundler Teufelsschlingen benutzt. Lumos. Oh je. steil. Ein Troll? Die das darf nicht wahr sein. Natürlich. Ach, so ein, ein Troll. Und bringt hier nicht viel. Wollen wir in die Beine gehen? Hau schon ab. Hier bringt ja nicht viel. Und die bringt ja auch sehr viel. Und zurück mit dir. gut durch dann schon sammeln und zurück Und da was. Entspann dich, mein großer Freund. Trolle sind immer so eine Sache. Oh je. Bah, Trollpuppe. Die Kämpfe sind immer besonders zäh. Das müsste doch schon das Grab sein, oder? Täusche ich mich da? Ein Sarkophag. Das muss Mama Duke sein. Das sollte den Fluch umkehren. Hoffentlich. Abzug zu Samantha. Ja, gute Nachrichten. eine Flora-Fedora. Bitte. Ich mich Ich gerne mit. Ja, wie komme ich denn jetzt hier raus? Ach da oben lang. Oh je. Auch nicht schlimm schon wieder spinnen muss das sein okay, doch geht aber ein bisschen schneller Schuldeform mit Update Upgrade. Da gucken wir gleich mal nach wie raus sind. Das wir die Stats mal übernehmen können. Samantha wird froh sein, dass das Wappen zurück an seinem Platz ist. Ich hoffe es hebt den Fluch auf. So, ich wollte mal, <lacht> Kenner Whisker, bitte betrachten. Das ist der hier schon besser. Aussehen verändern. Ich will meinen schwarzen Spitzhut wieder. Nein, das können wir mal verkaufen. Der soll besser sein. Ich ja, deutlich besser. Wie geht's? Da will ich mein schwarzes Dress wieder. So muss das. So, dann sind wir bestens ausgestattet. Auf geht's zurück. Noch kurz. Nimmst nur Muffs? Für den hat der eine. Wie hieß der nochmal? Den habe ich gleich vergessen. Den den wir die hier. Wenn die Moser besorgt haben. Der riesige. Den hat der, der eine Schüler Angst. Der tut mir immer noch irgendwie leid. Das der arme, naive, dummer Typ, der da denkt, bei den Schülern irgendwie Eindruck zu bekommen, bei den Mitschülern. Eindruck zu sammeln, wenn er mit einer Pflanze angibt, die er nicht selbst gesammelt hat. Diese arme Wicht. Lass mal ein paar Ballons platzen lassen. So, und zurück nach oben. können wir noch ein paar Ballons platzen lassen oder nicht? Und dann auf nach Hogwarts. Zemente denn rum? Welchen Teil des Schlosses? Wo müssen wir sie suchen? Ach, stimmt hier im Glückshaus. Können wir hier mal wieder landen? Das letzte Mal sind wir die Städte weg durch unter der Merk durchgebackt, als wir gelandet sind. Da geht's lang. Immer schön auf dem Pfad bleiben. Oh, ich mag diese Bücher, die denen über den Kopf schweben. Die laufen einige Schüler mit rum. scheint ein bekannter Zauberspruch zu sein. Ah, okay. Wir kommen wieder nach kurz. Oh das ist wieder alles. Okay, die tun nix. Hier ist das Gewächshaus. So. Oh. Ich habe das Wappen zum Marmaduke-Sarkophag zurückgebracht. Genauso wie du es wolltest. Das dachte ich mir. Das St. Mongo hospital hat mir schon gesagt, dass die Füße meines Bruders wieder normal aussehen. Das ist großartig. Oh, ich bin dir unendlich dankbar. Ich hoffe, es hat nicht zu viel Mühe gemacht. Die Troll, haben wir schon Nur ein armseliger alter Troll, nichts besonderes Ein Troll? Oh, tut mir so der leid Wie furchtbar Seit Jahrhunderten war niemand mehr in der Gruft Aber das wundert mich nicht Mama Duke war wohl schon immer für eine Überraschung gut Das war er wirklich Ich sollte wohl gehen Ich will unbedingt zu meinem Bruder Der wird sich freuen, seine Füße wieder zu haben Natürlich, das ginge mir genauso William und ich stehen Kann für ich immer mitkommen? in deiner Schuld wir können das Sankt nur was bitte Danke mal für deine Hilfe besuchen. Das war echt eine tolle Sache. Totem? Okay. Für mein Totem. Das bringt jetzt genau was. Ja, neu toll. Ach, das können wir an der Wand hängen. Ähm, um der Wünsche. Lohnt sich vielleicht mal wieder in der Raum der Wünsche zu gehen. Im Moment sind wir nämlich ziemlich frei von Sidequests. Da müssten wir noch in Hogsmeade und in Hogwarts und anderen Orten rumlaufen, um die zu sammeln. Und genau das für die gilt für die Schlüsse. Tja, ansonsten. Neue Quests werden erwartungsgemäß. Nach Hauptquests, nachdem ich die Hauptquests abgeschlossen habe, kommen dann noch fünf neue Beziehungsquests und Zeitquests. Dann gucken wir mal, vielleicht gehen wir mal in den Raum der Wünsche. Kann ich schaden. Der astronomie der war. Welcher war das? Wird behaupten, der dort? Die Map geguckt. Nee, das Turnier Turm ist da drüben. Dann mache ich mal gerade eine schnellreise. Wir haben glaube ich noch ein paar tierwesen im Gepäck, die wir rauslassen könnten. Und mal eben einen Trankbaum. Ja, auch wir wieder Flussgas brauchen. Ein paar Diptanten, die könnten uns schaden. Doch noch wie ein Gepick. So, ihr bekommt Nachwuchs. Ich habe ein paar Niffler dabei. Eine Kröte ist auch dabei. Was ist eine Knüffelmuff? Niffler. Wird so eine Grenze erreicht, ist ja... Das heißt, das Gegensbrech ist gleich, gleich voll. Wir könnten noch ein paar Niffler fangen. Wir könnten wir auch hier rein. Und ein bisschen Spielzeug für die Niffler. Auch oh, süß. Die spielen gerne mit dem goldenen Ball. mal gestreichelt. Ach, das Kleine. Das Kleine habe ich gesagt. Mondkleber pflegen Und füttern. Und füttern. Und auch du. Satt und zufrieden, zu und zufrieden, satt und zufrieden. Fantastisch. Jobberknoll. Das komisch, dass die an dasselbe zu essen kriegen. So, muss man mein anderer Jobberknoll? Einmal hey, Pflege für dich. Oh nein! Ich wird den Turbock noch nicht angreifen. Ich komme eigentlich am besten für dich. Zeit für die Niffler für die Fütterung. Niffler. Und so mal ein bisschen wir wissen. Da haben wir schon drei davon. Ach, wie süß. Hunger, das darf doch nicht sein. Nicht du. Du kriegst. jetzt mal genug gespielt nicht ich denke ein puppelwald für die Vielleicht bist du Ist denn der Fluch? Auch wie süß. Das ist so mit sich im Gras in der Sommer. Gucken wir mal, ob die anderen Tiere hier unterkommen können. Im um anderen Gehege. Auch die Kröte haben wir jetzt hier ausgelassen. die Brüste, die die im Soft gebustet werden. Mhm. Ist das ein Zaubertrank oder was? Was gibt's da? Das ist erstmal Pflege für dich. Für die Pflege. Unser treues hier Da kommen Sachen. Tana, haben auch Hunger. Ibelio. Ob für diese Testral eine kleine Strich eine Helds ein sollen wir alle glücklich sein. und einmal füttern. Dann mal Wolken schwingen mal wieder bis Ja. gut das hätten wir dann auch mal geklappert. dann schauen wir mal ob wir hier auf dem weg nach draußen noch eine aufgabe finden